Über alle Generationen hinweg verbindet uns Menschen die gleiche Faszination für das Unbekannte. Jeder neue Horizont ist uns Inspiration und Herausforderung zugleich. Wir sind mutige Entdecker und unermüdliche Baumeister unserer Träume. Denn ebenso groß wie unsere Neugier ist unser Sehnen nach Sicherheit und Beständigkeit. Nach Lebensräumen, die uns Schutz bieten, und gleichzeitig teilhaben lassen an den Wundern der Welt. Kein Werkstoff erfüllt diese tiefe Sehnsucht besser als Glas. Was immer wir bauen, wohin auch immer uns die Neugier treibt, stets begleitet uns heute Glas. Seit über 100 Jahren lassen wir uns von diesem zeitlosen Werkstoff inspirieren, und entwickeln innovative Glaslösungen für alle Lebensräume und Bereiche. Vom modernen Wohnkonzept bis zum kühnen Wahrzeichen atemberaubender Ingenieursleistung in schwindelerregenden Höhen. Die Geschichte unseres Unternehmens ist geprägt von der Liebe zum Handwerk, von Qualität und ständigen Produktinnovationen. Gleichzeitig ist sie auch die Geschichte des Glases und seine Entwicklung zu einem der modernsten Baustoffe der Gegenwart. Unsere Anfänge gehen zurück bis ins Jahr 1905, als Johann Friedrich Trösch in einem kleinen Keller ein wegweisendes Verfahren entwickelte, um Bilder dauerhaft auf Glas zu übertragen. Bereits eine Generation später erweiterte sein Sohn Rudolf Friedrich den Familienbetrieb um eine Glasschleiferei, und gründete 1938 die heutige Aktiengesellschaft. Mit den Brüdern Erwin und Heinz Trösch, der dritten Generation, hielt schließlich die moderne Einzug. Völlig neu entwickelte Isoliergläser und Glasverarbeitungsmaschinen eroberten von Bützberg aus den Markt. Mit Erich Trösch, dem Vertreter der vierten Generation, erfolgte 1995 die Einweihung des ersten Floatwerks. Heute arbeiten mehrere tausende Mitarbeitende an großen, einzigartigen Projekten. Sie machen Glaströsch zu einem dynamischen Familienunternehmen in der Herstellung und Verarbeitung von Glas. Wir produzieren Fensterglas, Fassaden und Dachverglasungen, Brandschutz, Schallschutz, Sicherheitsglas und erschaffen einzigartige Wohn- und Arbeitswelten. Zudem schützen wir mit Verglasungen die Insassen und Passagiere von Helikoptern, Flugzeugen, Motorfahrzeugen und Zügen. Am Anfang unserer Wertschöpfungskette stehen die eigenen Glasproduktionswerke und die damit verbundene Unabhängigkeit in der Rohmaterialversorgung. In den teilweise fast einen Kilometer langen Fabrikationshallen produzieren wir täglich 300.000 Quadratmeter Floatglas. Das entspricht einer Fläche von über 42 Fußballfeldern. Und hier beginnt auch die Reise in die faszinierende Welt des Glases. Quarzsand, Soda, Dolomit, weitere Rohstoffe und saubere Glasscherben werden bei 1550 Grad Celsius zu einer flüssigen Masse geschmolzen, die auf einem langen Zinnbad wie Öl auf Wasser dahingleitet Langsam abkühlt und zu Flachglas erstarrt. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Gesteuert durch eine ausgeklügelte Logistik und spediert mit Speziallastwagen, gelangt das Flachglas zeit- und bedarfsgerecht zu unseren Kunden in die Verarbeitungsbetriebe in ganz Europa. Beispielsweise zu einer unserer Magnetron-Beschichtungsanlagen. Unter Hochvakuum wird hier das Flachglas mit hauchdünnen Silberschichten veredelt. Unsere Dreifach-Isoliergläser dämmen dank dieser Schichten hocheffizient und reduzieren auf diese Weise nicht nur drastisch den Heizenergiebedarf, sondern auch den CO2-Ausstoß. Modernste Fertigungsanlagen, präzise Verarbeitungsprozesse und strenge Qualitätskontrollen lassen ein technologisch hochentwickeltes Isolierglas entstehen, das unseren Kunden behagliche Wohnräume und eine nachhaltige, positive Energiebilanz beschert. Die Silberbeschichtungen schützen aber nicht nur vor Kälte- und Wärmeverlust. Je nach Zusammensetzung entwickeln sie eine faszinierende Palette unterschiedlichster Funktions- und Leistungseigenschaften. Sie schützen vor intensiver Sonneneinstrahlung. Sie verhindern die Kondensatbildung und das unerwünschte Beschlagen der äußeren Scheibe. Oder sie erlauben uns völlig reflexionsfreie Einblicke ohne störende Spiegelungen. Weil Schutz und Sicherheit für uns Menschen unverzichtbar sind, stellen wir aus unserem Basisglas auch hochwertige Verbundsicherheitsgläser her. Aus reißfesten Spezialfolien in Kombination mit unterschiedlichen dicken Gläsern entstehen Sicherheitsgläser, die Durchwurf, Einbruchs- und Durchschusshemmend sind. Glas steht bei uns nicht nur für Funktion, sondern auch für Design, Ästhetik und Lebensgefühl. Durch seine vielfältigen Verarbeitungstechniken bietet es im Innenbereich nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Ob klar, farbig oder bedruckt. Gemeinsam mit Kunden und Partnern kreieren wir über unsere Interieurzentren Glasanwendungen für Küche, Bad, Wohnbereich, für Büroräume, öffentliche Gebäude, die Gastronomie und den Gesundheitsbereich. Glas lebt und belebt. Durch seine Transparenz und Leichtigkeit schafft es einzigartige Lebenswelten, in denen das Spiel des Lichts Teil der Architektur wird und in denen wir uns wohlfühlen. In unseren hochautomatisierten Produktionsanlagen entstehen für unsere Kunden zudem technische Gläser der neuesten Generation aus Dünstglaslaminaten für reflexionsfreie Displays und oberflächenveredelte Touchscreens. Dank der einzigartigen Qualitäts- und Leistungsmerkmale unserer technischen Gläser gehören wir seit Jahren zu den bevorzugten Partnern im Bereich der Labor- und Medizinaltechnik, der Unterhaltungselektronik und der Automobilindustrie. Vom Auto bis zum Hochgeschwindigkeitszug oder Flugzeug. Wir realisieren Lösungen aus Glas, Polycarbonat und Acryl. Vom Prototypen bis zum Serienmodell. Höchste Qualität, Präzision und das langjährige Know-how unserer engagierten Mitarbeitenden sind nur einige der Gründe, weshalb wir heute weltweit das Vertrauen unserer Kunden genießen. Nicht zuletzt, wenn Sicherheit oberstes Gebot und optimalste Sicht unter Extrembelastungen unverzichtbar ist. Unsere interdisziplinären Forschungsteams, innovatives Engineering, Modernste Fertigungsanlagen sowie anspruchsvolle Qualitäts- und Sicherheitskontrollen erlauben uns, in allen Unternehmensbereichen schnell und kundenorientiert einzigartige Glaslösungen zu entwickeln. Die Welt um uns verändert sich stetig, auch die des Glases. Neue Technologien eröffnen nicht nur ungeahnte Möglichkeiten, sie stellen unsere Ingenieure und das wandelbare Material Glas immer wieder vor neue Herausforderungen. Seien es anspruchsvolle, wegweisende Glaskonstruktionen im Architekturbereich, intelligente Fassaden, die Strom produzieren, spezielle hightech laser die den Schutz von Vögeln fördern oder Sicherheitsgläser der neuesten Generation, die uns ganz neue Räume und Ausblicke erschließen. Und wir sind stolz, als dynamisches Familienunternehmen mit dem zeitlosen Werkstoff Glas nachhaltige Lebenswelten zu schaffen, die uns nicht nur Schutz und Lebensqualität bieten, sondern auch immer wieder staunen lassen und zum Träumen anregen. Denn es gibt kein älteres Material, das moderner und zukunftsfähiger ist als Glas.